Heute geht es darum, das Lil Buddy mit einem größeren Kettenblatt auszurüsten. Ich habe das Kettenblatt zusammen mit dem Schutzring als Set von der Marke FSA gekauft. Im Original hat das Kettenblatt des Lil Buddy 38 Zähne. Ich werde das Lil Buddy nun mit einem Kettenblatt ausrüsten, welches 44 Zähne hat. Hier seht ihr die beiden Kettenblätter im direkten Größenvergleich. Der Lochkreis für die Montage beträgt 104 mm. Ich habe das Kettenblatt und den dazugehörigen Schutzring von der Firma FSA im Set gekauft. Die entsprechenden Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Für die Demontage und die Montage braucht ihr nur einen 5mm Innensechskantschlüssel. Als erstes löst ihr die vier Innensechskantschrauben. Die Muttern sind von hinten in das Kettenblatt eingesteckt und fallen, wie ihr hier seht, ganz gerne raus. Nach dem Lösen der Schrauben lässt sich der Schutzring und das Kettenblatt sehr einfach über die Pedale entfernen. Das Set von FSA beinhaltet auch Schrauben und Spacer. Die Schrauben aus dem Set habe ich nicht verwendet, da sie länger als die Originalschrauben sind. Auch den Spacer braucht man nicht. Hier seht ihr zum Vergleich die Originalschrauben. Die Montage ist recht einfach. Sie ist nur ein wenig fummelig, wenn man so dicke Finger hat wie ich. Das Kettenblatt und der Schutzring der Firma FSA passen ohne weitere Modifikationen. Es muss nichts weiter verändert werden und die Originalkette kann weiterhin benutzt werden. Das war's auch schon, und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Cruisen mit eurem Little Buddy.